Was mich an meinem Beruf fasziniert, ist die ganze Mechanik, Technik, Elektronik, Pneumatik, Oder dahinter steckt, dass die Lastwagen so auf der Straße umfahren, wie sie umfahren können. Und Lastwagen fahren an sich ist natürlich mega cool und ich arbeite einfach halt klein auf, sehr gerne mit meinen Hängen.